Nach der Durchführung einer Umfrage möchte man natürlich als erstes die Umfrageergebnisse exportieren. Das geht hier unter dem Punkt Antworten. Zusätzlich möchte man aber manchmal zum Beispiel für die Erstellung eines Berichtes auch den Fragebogen selber exportieren, um zu zeigen, wie der Fragebogen aufgebaut war. Und Dafür geht man hier auf den Punkt Anzeige Export und kann dann hier auf XML PDF Export klicken kann man hier relativ viele Voreinstellungen ändern, wie das Ganze dann in dem PDF dargestellt werden soll. Meistens braucht man da gar nicht viel ändern, kann dann hier auf PDF-Export klicken und dann sehen Sie gleich, dass man da ein PDF-Dokument erhält, das ziemlich übersichtlich darstellt, wie der äh, Fragebogen ausgesehen hat. Und das können Sie dann zum Beispiel für den Anhang, für einen Projektbericht oder Ähnliches dann nutzen.